Willkommen zurück zu Pokémon Schild. Wir sind hier stehen geblieben auf dem Rose Tower. Wir haben in letzter Folge Olivias Ultra-OPs Milotic besiegt. Und nun werden wir sehen, was passiert. Ah, wie ist das nun möglich? Wie konnte ich deine Stärke so unterschätzen, obwohl du dich bei der Arena-Challenge so gut geschlagen hast? Ihr könnt euch glücklich schätzen. Normalerweise würde ich euch noch heute das Leben schwer machen. Aber wir haben nun alle Wunschsterne, die wir brauchen. Da dürft ihr tun lassen, was ihr wollt. Ändern könnt ihr daran eh nichts mehr. Wow, du bist einfach nicht aufzuhalten, Michael. Wie du deinem Italiener all diese Tricks und Kniffe entlockst, ist echt der Wahnsinn. Es ist Zeit, die nötigen Vorbereitungen für den Lisa-Präsidenten zu betreffen. Was ist denn los? Aber Delion... Aber Delion, ich hab's dir schon hundertmal erklärt. Willst du, mich, willst du mich einfach nicht verstehen? Du, als Champ solltest es wirklich besser wissen. Ich verstehe nur zu so gut, was sie sagen. Für mich ergibt es aber keinen Sinn, das Turnier morgen abzusagen, um ein Problem zu lösen, das tausend Jahre in der Zukunft liegt. Kann diese Sache nicht wirklich noch einen einzigen Tag wagen? Als Champ sehe ich es als meine Pflicht an, morgen zu diesem Kampf anzutreten. Die Bürger der Galerie und nicht zuletzt ich selbst Wir freuen uns schon so lange darauf. Dann verstehst du es immer noch nicht. Du verstehst es einfach nie. Sieh genau hin, Delion. Das ist die Gala-Region. In tausend Jahren wird die Energie, die für das Aufrechterhalten dieses Lichterglanzes nötig ist, völlig erschöpft sein. Doch wenn dieser Tag kommt, werden wir längst nicht mehr am Leben sein. Unsere Zeit hier ist begrenzt und genau deshalb zählt jeder einzelne Tag. Je schneller wir handeln, um dieses Problem endgültig aus der Welt zu schaffen, desto besser. Ich will eine bessere Zukunft für alles schaffen, Delion. Verstehe, Liga-Präsident. Das ist es also, was uns in tausend Jahren erwartet. Ich glaube, jetzt habe ich ein besseres Bild davon, worauf Sie hinaus wollen. Äh, Sie haben mein Wort. Ich werde Ihnen helfen, sobald der Champ Cup morgen vorbei ist. Delion! Ich habe mir solche Sorgen gemacht um dich. Weil du nicht zu unserer Verabredung angekreuzt bist. Dich hier zu finden, war alles andere als einfach. Zum Glück hat Ness uns geholfen und Mary und Team Yell auch. Es tut mir wirklich leid, dass es so viel Ärger wegen mir hattest, Hopp. Weißt du, manchmal sind Erwachsene zu stolz, um eine aufrichtige Konversation zu haben und drehen stattdessen völlig aneinander vorbei. Macht euch keine Gedanken über das, Alja. Lass uns einfach zum Hotel zurückgehen und uns nach Herzenslust den Bauch vorschlagen. Die Rechnung geht natürlich... Auf meinen Nacken. Ich hoffe, Sie sehen sich die Kämpfe morgen an, Liga-Präsident Bros. Dieses Turnier wird in die Geschichte Galas eingehen. So viel steht fest. Du magst dich damit zufrieden geben, in die Geschichte Galas einzugehen. Aber ich habe vor, die Geschichte zu verändern. Wenn du Tick... Auch im Alleingang. Ist er böse? Ich wusste es. Spaß. Aber vielleicht ist er wirklich böse. Er wirkt auf mich jetzt nicht mal so, so sympathisch wie am Anfang. Am Abend des nächsten Tages. Es ist soweit. Und? Hast du dich auch richtig ausruhen können? Ich bin so nervös, als würde ich selbst antreten... Du bist Mike, richtig? Das wäre zu den Kürze. Wenn du möchtest, bringe ich dich ganz zum Scheitern. Hey, es tun sie ja nicht so, als wäre gestern nichts passiert. Mein Partner Liberlo und mein Partner Liberlo und ich zeigen ihnen nur zu gerne, wo der Hammer hängt. Moment, nichts überstürzen. Ich gehöre zu den Guten, nicht als nicht alle Angestellten der Pokémon Liga folgen Olivers befehlen blind. Ich habe natürlich gehört, was sich gestern zurückgetragen hat, und das tut mir alles sehr leid. Olivia würde alles für den Liga Präsidenten drohen, ohne Rücksicht auf Verluste. Offenbar hast du diesen Zweck sogar extra eine Gruppe von Experten aus der Angestellten der Pokémon-Liga rekrutiert. Aber ich kann euch beruhigen. Die Liga-Angestellten, die sich heute um euch kümmern werden, wollen euch nichts Böses. Hm, nun gut. Klingt jetzt können wir ihr Vertrauen, Maike. <lacht> okay. So, aber jetzt ab zum Schaden mit dir. Ich will dich endlich kämpfen sehen. Aber einen Moment, sind mein Boom geheilt? Ja. Ich hoffe, die sind jetzt geheilt. Ansonsten haben wir ein Problem. Ja. Super. By the way, warum stehe ich, stehe ich eigentlich schräg? Soll das so? Naja, wie auch immer. Auf zum Finale! Maike! Ja? Da wären wir im Score-Stadion, dem krassesten Stadion in Gala. Will er mir jetzt ernsthaft erklären, was das für ein Stadion ist? Junge, ich war da schon zweimal. Oder ich habe zumindest zweimal gekämpft. Und hier wirst du die allerbesten Kämpfe in denen, die die Welt je gesehen hat. Los, melde dich an. Hab ich doch. Was willst du? What are you on about, Bro? Das ist Michael. <lacht> Gib alles! bei deinem kampf wer wird gewinnen ja wir schaffen das ganz bestimmt weil du ihn schild in meiner aufschein auf meiner seite steht da ja hallo Michael. wir haben nicht schon erwartet von ja, Turnier erfolgreich warst trittst du als nächstes mit sieben arena leitern zum finalturnier an What? diesmal werden sie sich nicht zurückhalten wenn du schaffst das Turnier zu gewinnen trittst du schließlich den kämpfigen über möchte muss ich jetzt gegen alle Arena-Leiter kämpfen, außer Ness? Bitte nicht, bitte nicht. Oh, oh. Dra oh, verdammt. Oder Ness auch? Warte, Roy ist gar nicht da. Warte, wer ist nicht da? Doch Roy ist da. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. Einer fehlt. Wer ist es? Mir kommt es gerade nicht in den Kopf. Also, ist es ist da. Lass mich mal ganz kurz auf die Liga-Karten schauen. Vielleicht fällt es mir dann wieder ein. Papella. Ach, stimmt, Papella ist ja jetzt nicht mehr. Oh, Betis. Oh, Betis. Oh, damn. Mein Ziel? Gewinn, würde ich sagen. Und zwar ganz ohne Dynamax. Mir geht es um die Ehre der Bewohner von Spikewood. Ich will, dass sie wieder lächeln können. Hallo, lange nicht gesehen. Unser Kampf bei der Arena Challenge war nicht zweitals ein Test. Hier wird alles anders. Schluss mit Weichspieler. Spüler. Jetzt wird ernst gemacht. Ich habe das Gefühl, als würde meine Maske gleich runterfallen. Oh. Vielleicht sehen wir ihn da dann. Ich werde das finale turnier gewinnen und mir so das Recht erkämpfen, den dann Nur so kann ich mich bei Duralodon und meinem anderen Pokémon-Team gebührend bedanken. Ich treffe gleich mit im ersten Kampf auf Roy. Das nenne ich mal Pech. Aber ich gebe mich nicht so schnell geschlagen, selbst wenn er wieder mit dem Wetter spielt. Bei meinem Match ist geht es nicht heiß her, so wie es die Zuschauer vielleicht gerne hätten. Ich werde Ihnen zeigen, wie ein kaltblütiger Kampf aussieht. Ich stelle mich stets neuen Herausforderungen, damit ich als Pokémon-Trainer nicht irgendwann aus der Strecke bleibe. Wenn du immerzu versuchst, über dich selbst hinauszuwachsen, ermattet deinen Glanz nie. Okay. Ja, let's go. Die Öffnungszeiten beginnen bald. Möchtest du den Kampfplatz betreten? Ja, es kann losgehen. Uh, jetzt geht's erst richtig los. Anscheinend gegen alle noch mal kämpfen. Juhu. Nein, eigentlich nicht, aber egal. Oder warte, vielleicht habe ich falsch verstanden. Weil Jarum meinte, er kämpft gegen Roy. Vielleicht kämpft er nur gegen zwei oder vier. Besser als gegen alle. Oh, da wartet Delion auf uns. Delion, du hast sehen. Für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin Delion, euer oh Champ. Ja, und ich erlaube mir mal, das Wort für den Triggerpräsidenten zu ergreifen. Natürlich wünsche ich mir, dass die Trainer der Galerie und auf diesem Kampf, auf, an diesem Wegkampf wachsen. Aber noch viel, viel mehr will ich, dass der allerbeste Trainer unter euch. Mir alles abverlangen. Also dann genug geredet. Hiermit erkläre ich das Finale-Turnier offiziell für eröffnet und um in die Tier zu gehen viel zu schnell weg. Finde ich. Ja. Naja. Ja. Halt! Was? P ist das Betis? Hä, wer ist das? <lacht> oh, süßes Outfit. Ich bin Betis. Erinnern Sie sich noch an mich? Genau, der Betis, der in Schmach und Schande disqualifiziert wurde. Betis, das ist der Team, dem Liga-Präsident Rose persönlich eine Empfehlung geschrieben hatte. Ich habe noch eine Rechnung mit Michael zu gleichen. Ich weiß, dass es gegen die Regeln ist, aber ich fordere hiermit, gegen sie antreten zu dürfen. Ich verlange an alle, ein Match. Und wenn ich verliere, schwöre ich, meine Karriere als Trainer für mich zu immer für immer zu beenden. Was sagt man dazu, meine Damen und Herren? Der kürzlich disqualifizierte Challenger Betus hat sich unbefugt auf den Platz geschlichen. Meine Damen und Herren, im Stadion und zu Hause, bitte geduldig sich einen Moment. Die Turnierfahrer diskutierten hinter den Kulissen bereits, wie sie fortfahren wollen. Glauben mir, ich weiß besser als jeder andere, wie irrsinnig diese Forderung ist. Aber. Aber ich halte das nicht länger aus. Ich kann nicht weiter tatlos so sehen. Seit ich dir begegnet bin, geht mein ganzes Leben den Bach runter. Erst lässt Liga-Präsident Rose mich eiskalt fallen habe ich nicht dann habe ich nur die befehle meiner assistenten und wie wir befolgen die Wohlstände gesammelt und dann dann plötzlich diese verrückte alte schachtel in mein leben und textet mich von früh bis spät mit vielen pokémon zu hast du eine ahnung wie sich das anfühlt wenn man plötzlich nur noch von Ping umgeben ist wenn ja weiß ich wenn alle nur in quizform kommunizieren und man täglich mit vielen pokémon kämpfen muss und jetzt stehe ich hier und erzähle dir den ganzen peinlichen Mist auch noch ausgerechnet dir was ist nur aus mir geworden Sie werden es nicht glauben, meine Damen und Herren. Der Champ hat der Forderung des Eindringens tatsächlich stattgegeben. Er darf antreten nach Dion. Was mag wohl sein Beweggrund gewesen sein? Etwas sein berühmter Traum, dass aus irgendwann die Region mit den stärksten Trainern von Art werden soll? Oder wird er hier eine Gelegenheit, das Können von Maike zu prüfen? Mein Stolz ist noch nicht gebrochen. Ja, wir kämpfen gegen Betis. Super. Na klar. Aber hey, nice outfit! <lacht> Seine Pose, echt etwas girly. Oh, deine Hand was hast du mit deiner Hand gemacht. Also, Beatus ist etwas girly geworden, aber, ey, mach dein Ding, ne? <lacht> yeah Wir haben so viel durchgemacht. Für uns gibt es keine andere Option als den Sieg. Oh, Bedroher, war ja klar. Na okay vier da nur okay mm, ich würde sagen im ersten kampf machen wir immer ein talion und danach gucken wir mal was kommt mal jetzt tauschen und krieg ein auf die schnauze da wenig zack und weg vom fenster ich will aber echt nicht mit den talion kämpfen ist viel zu op Gardevoir. vor sie im ist mindestens genauso hübsch wie Gardevoir. In meinen Augen zumindest. Ich hab dich ganz so lieb, ja? ja. Oh yeah. Na komm. Okay. sauberschein Oh, Gedankengut. Uh. Da kommt ein Tropfen. Oh. Ah. Um, oh macht das viel? War war ein Volltreffer. Okay, aber trotzdem war das viel. Und oh nein, die kann das auch. Aber. Sarge. No. Are you freaking killing me right now? What the frick is this? I do not appreciate what you doing in this fight. Oh, hergehe mich an. Scheiße, ich bin tot. Der hottie kampf hat sie nämlich nicht gewonnen. Ist schon so weh. Komm, Kursi. Auch wenn schon Level 55 ist. Egal! Kursi ist mit ihrer Verteidigung gefühlt noch auf Level 45 oder so. So. Bürde. Hör auf. Dann Rotz. kriegst du davon wenn du freunde umbringst so heilung nur ein kp really also wahrscheinlich weil ich nicht so viel abgezogen habe galoppa loppi ah, loppi ah, das ist ja ah, gala galoppa ne krimi mm, Ich denke mal, bis Folge 40 werden wir die ganze Zeit nur noch hier in der Arena sein, ja. Ich jetzt mal, das dauert nämlich ein wenig. Aber guckt euch mal an, wie schön das aussieht. Ich würde das eigentlich im Team haben. Aber ihr seht ja mein Team. Ich kann niemanden davon Nein sagen. Es geht einfach nicht. Okay, vielleicht 2 aber komm. Ha, Galoppa. Oh. Kacke. Ist war verwirren. Gott, nein. Ah, warum? Warum Volltreffer? Hallo? So. Nice. Lass mal Genesus Genesung ein Nein! Frick! Wir sind oh, ich lebe noch. So, wieder aufbauen. Nice. Jetzt rauf da. Auf da mit Gebrüß! Ich könnte auch Verzierung einsetzen. Weil dann bin ich nämlich gepusht mit meinen Stats, aber lass es erstmal. Dead. Nice! Level up für niemanden Silenbriem. brief Warum habe ich daran nicht gedacht? Natürlich hat das Silembre. Sein vorletztes Pokémon, glaube. Nee, ich. Und letztes? Hm, da ist die Röhre weg. Du glaubst wohl der hätte schon gewonnen? Was? Äh, ja. Es ist jetzt wirklich ein letztes Pokémon? Habe ich mich verguckt? Ich sehe es gerade wirklich nicht. Egal. Nicht schlimm. Ist, ah, giga deiner in den Brieger. Jetzt seht ihr zumindest, was ich eigentlich versucht habe zu erreichen. Wo oh Post? Nein, schade. <lacht> ich meine, äh, egal. Da, das Vieh. Guckt euch an, wie schön es ist. Markus. Aber es ist vom Gegner team Was denke ich da? Weg damit. Ich hab's eine reingetreten. Oh, oh oh, oh. Feuer? What? Was? Äh, ich dachte gerade so ein Held erscheinen und ich lebe. Vater ist der Kann einfach eine Feuerattacke. Wer hätte also das denn ahnen können? Das reicht Fräulein. Das finde ich so nicht okay. Jetzt werde ich dir mal zeigen, wie sich mein magischer Finger ein riesengroß anfühlt. Yeah schon sehen. Ja, ich bin schneller als du. Scheiße. Sie lebt noch. Okay. Die alte Schachtel hat mir dieser Tage beigebracht und jetzt benutze ich sie. Was? Sanktion? Ah, nichts Besonderes, glaube ich. ich sollte aber nicht so sagen. Volltreffer, Alter, was soll denn der Müll? Ich wurde verwirrt? Ich wollte mich echt auf die Schippe nehmen, oder? Greif an, greif an, greif an, greif an! Nein! Intellion wurde besiegt! Wann hatten wir das denn mal? Scheiße. Äh. Hey, Kursi, du hast doch bestimmt Lust, mir mal an die Idee, Arme zu greifen, oder, Süße? Oh, so viel kleiner, immerhin. Aber die Haare von dem Vieh, guck dir die Haare an, wie cool die einfach aussehen. man mag die nach Brümer vorsehen, okay, lass mich. Jetzt zurück. Die Rache von Kursi. Ey, Kursi ist aber echt stark, muss man sagen. Da, da, haben wir gesehen, die Haare, wenn die offen sind, dann sehen die noch viel schöner aus. Level Up für Cremi. Der erkennt okay, natürlich nichts, weil die tot sind. Gewonnen! Den Betes. Da wird man schon drauf. Sieht so aus. Aus und vorbei. Aber immerhin konnte ich allen die Vorzüge von Fee-Pokémon zeigen. Betes ist auf einmal irgendwie cute geworden. So ganz leicht. Ich habe verloren. Die Entscheidung ist gefallen. Maiko und ihr überragendes Team haben Betes in die Knie gezwungen. Hey, Betes, gut gekämpft! Mein Comeback als Trainer und gib nicht auf. Mein Comeback? Soll das ein Witz sein? Ich habe verloren. Damit habe ich meine Revolte in den Sand gesetzt. Eigentlich wollte ich meine Karriere als Trainer jetzt ein, für alle mal an den Nagel hängen und um dieser alten Schachtel zu entkommen. Und jetzt wollen plötzlich alle, dass ich Trainer bleibe. Das ist alles so deine Schuld. Wegen dir bin ich dazu verdammt für immer der Arena leute der Fehler zu bleiben. Naja, wenigstens soll es nicht allzu lange dauern, bis ich Papeller betroffen habe. Ich bin immerhin ein Naturtalent. <lacht> Hören Sie das, meine Damen und Herren? Das ganze Stadion jubelt den beiden jungen Trainern zu. Was für eine Atmosphäre! Doch jetzt zieht sich mein gefallen eine kurze Pause in den Wartebereich zurück, um ihr Team nach diesem unerwarteten Kampf wieder aufzuverbinden. Dieser Auftritt von B, das war sicher eine große Überraschung für dich. Wenn du bereit bist, dann ergibt sich wieder... okay. Man darf sich immer wieder heilen. Das finde ich zu OP. Vor allem jetzt, hier beim richtigen Arena-Kampf, darf mir nichts op. Aber gut, bei, bei dem kann ich noch verstehen. Aber wenn ich dann danach nochmal heilen kann, ich meine, das war ja unerwartet, ne? Da kann ich noch verstehen, dass sie sagen, ja, okay, kann nochmal heilen, aber wenn ich jetzt mal nach dem nächsten Kampf nochmal heilen darf, dann ist echt zu krass. Ganz ehrlich. Früher musst du immer ganz viele Items kaufen und so. Oh je, hat verloren, ja, der Arme. Aber einer geht immer mit leeren Händen raus. Das ist halt so. Kann nicht mehr als einen Sieger geben. So geht das nicht. So. Wir gehen den langen Weg hier hin, damit wir uns kostenlos rein können. Ich bin scheuß auf mein Team. Okay, der Halb ist ein wenig verfallen. Mal ganz so viel weirde Sachen kam, aber naja, mal schauen. Ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass der Präsident etwas oder der Liga-Präsident etwas Böses vorhat. Der kommt mir sehr ungeheuer vor. So, weiter geht's. <lacht> Dieb, dieb, dieb, dieb, dieb, dieb, dieb, dieb, Wer ist der nächste? Den machen wir heute noch. Das ist niemand geringeres als. Und da sind wir wieder mit den langgesehnten Sehnten für das Finalturnier des Champ Cups. Im hoffnungskampf der ersten Runde treffen die folgenden zwei Trainer aufeinander. Maike, die berühmte junge Hoffnung Hoffnungsträgerin des Champs. Und Kate, die Sturmwelle und Meisterin der Wasser-Pokémon. Du bist viel stärker geworden, seit wir im Schadion von Kilten gekämpft haben. Dylan ist eben nicht nur der Champ, weil er ein toller Trainer ist, sondern auch, weil er ein gutes Auge für das Potenzial anderer hat. Aber du bist nicht der Champ und du wirst den Titel heute auch nicht mit nach Hase nehmen. Ich werde diesen Kampf natürlich gewinnen. Und danach stoße ich Dylan vom Thron. Ich weiß, dass man dich nicht unterschätzen darf, deshalb werde ich auch mit Dynamax kämpfen. Mein Team wird ordentlich Wern schlagen und dich bis ans Ende der Welt spielen. Das denkst auch nur du, Kate. Ich habe dich einmal besiegt und ich mach's auch gerne nochmal. So, gleiche Pose, deshalb gibt hier keinen Farb mehr von dir. Was ist das denn? Tektas? Digga, das Ding ist bedrohlich. Ich habe Angst, was ist das? Seine so, wird enttäuscht sein, aber ich werde nicht und dein Team wegspielen. Junge, das physik sieht übel spooky aus. Ich habe No-Joke-Angst. Ich habe das Gefühl, das Ding ist Käfer, Wasser, Eis, Stahl, Kampf. Ah, keine Ahnung, was es ist. Schwerttanz. Oh, vielleicht ist es Drache? Vor allem warum ist Schwerttanz eigentlich den Drachen der gemacht macht das nicht mehr so also ein Schwertkampf mit Kampfattacke zu machen? Äh, Schwerttanz eine Kampfattacke zu machen oder sowas? Weil was haben Drachen denn mit Schwerter zu tun? <lacht> das ist nicht sehr effektiv Warum bist du dann? Was? Das ist doch was? Rückzug? Okay, Gold King! Schön, dass es zu wissen, dass es Golkin gibt. Golking, Golking. Golking, Golking. Golking, Golking, Golking. Tschüss, Golking! Oh, damn it! Damn, damn, ding, baby! Oh, das hat sogar eine AP gekostet. Oh, Wie denn da? Aua, nein, das Ding kann sich heulen. Oh nein, nein, nein, das ist nicht gut, gut, gut. Nein, nein, nein, nein, das ist nicht gut, gut, gut. Deshalb stürzt du jetzt. Tschüss, tschüss, tschüss. Was? Was? Was zum Henker, bitte? Warum überlebt das Vieh? Warum? Ich verstehe es nicht. Das geht, das geht mir gerade gra gewaltig auf den Keks, du. Das war echt gut der Damage eigentlich. zu verwendet, okay? ach, erzähl auf einmal Bruchrüstung. Endlich Gut, das Item war eine sehr gute Idee. Tatsächlich soll nur mit Bruchrüstung kann Kursi auch mithalten. Äh, nein, eben nicht. Verdammt, ich dachte, Bruchrüstung macht Rüstung heile, aber nee, eben nicht. Das hängt ja Verteidigung. Ich bin dumm. Sorry Leute, ich bin dumm. Egal, Kusi kriegt ein Level ab. Ah. Barakifa, ja da kann Kusi kämpfen. Kusi macht nämlich einen super tollen Job. Ich glaub, noch drei Pokémon hat sie, ne? Ne, vier. Einer habe ich ja nicht gekillt. Ähm. ist stärker, deshalb. Ach so. Mhm, ja. Ja, cool, cool. natürlich. Ja, natürlich. Natürlich. Warum nicht? Wie viel macht das? Wie macht das jetzt? Kopflos. Jo, war so ein Volltreffer. Ah, oh, damn. Okay. Interessant, Kate. Interessant. Und du bist weg von Fans. Tschüss. Epic. Level Up für Swallow hat es dringend nötig gehabt. Ich will alle auf Level 60 bringen am Ende. Tech das? Kenn ich nicht. Oh, pf, ich habe gerade das gesagt, dann denke ich mir so, fünf Minuten später Tektas. <lacht> Lass mal ein Warteschild ein, bevor er mich noch killt. Der ist bestimmt OP. So, Fertigung steigt enorm drastisch. So, jetzt kannst du mir nicht mehr wehtun, du Penner. Was willst du, hä? Was willst du denn? Was willst du, hä? Tut das weh? Hoffentlich! Auch bei dir macht die Attacke keinen Unterschied. Jetzt fließt alles zurück. Bam! Uh, ja, nicht sehr für anscheinend. Ich muss warten, bis ich im roten äh, Bereich bin. Keine Ahnung. Ja, komm, weg mit dir. Tschüss. Aber kann man mal eine sagen, wo Tektas kommt? Nee, egal, müsste ich nicht sagen. Ich werde es ja eh gleich sehen. Wenn ich das ins FabNet pack. Dann ich sicher, ja von wem das die Entwicklung ist. Pelipa! Hey Bro! Was geht? Mein Bro? Ja, komm, Zwollock macht gerade einen super tollen Job. Ich sage ja, Zwolock ist nicht schlecht. Alle sagen, Zwollok ist scheiße, du es doch aus dem Team raus. Digga, das Ding ist ein Tank! Aber ein richtig krasser. Der hält alles aus. Der wird nicht sterben. Nicht so solange ich ihn äh, unter Kontrolle hab. Aber richtig dumm, das Kopf muss einfach von den Beinen kommen. Beinen kommt. So, kann ich reden. Wir können auch Wasserschild mehrmals einsetzen, so, soweit ich weiß. Aber lass ich es erstmal. Komm, einmal reicht so Gucken wir Dass Mich das aufhält. Äh. Wie bitte? Warum macht das auch einmal so viel Schaden? Okay. Alles klar. Super, jetzt haben wir noch drei Bummern. Und sie will auch gleich deiner machen. Ich weiß nicht was. Ich will es auch gar nicht wissen. Komm, hau ab. Bin zu faul für Blitterkurs. Komm mal auf. Zauberschein. Bam. Dead. Level <lacht> up für niemanden. So. Kamalm! Ach yo, Bro, kam mal! Ein Pokémon habe ich noch. Das Beste kommt zum Schluss. Ey, die Musik bisher ja in den letzten Folgen, die ist echt gut gewesen. Es gibt Leute, die sagen, diese Arena-Leiter-Film ist besser als der andere. Stimme ich nicht zu. Verwandeln wir das Schein in ein Meer. Geh dann an dich. Komm dich, Kamal. Big. but die has no chance against my Dino Max Fukushan Krimi, boing boing, ja da kann Giga Dino Max aber, yeah, vielleicht kann ich es auch mal, mal zeigen vielleicht habe ich es schon gezeigt irgendwo. Kann sein. Ja, ein Geschenk von uns! wenn das! Warum dürfen die anfangen? Ist das deren scheiß Ernst gerade? Ist das, ist das gerade deren Ernst? Ist das gerade deren Ernst? Digga, wäre das jetzt, hätte mich jetzt, jetzt gewonnen wäre ich rausgegangen. Und dann macht das nur so wenig. Das reicht, jetzt zick ich meine Intelligenz raus. Sind alle tot. Ich kann so nicht weitergehen. Ist ein ist krasses Pokémon, hält alles aus. So Andy schrumpft das Ding nach drei Runden immer. Äh, so mal für meine Leistung. Ich habe nicht gedacht, dass Kay tatsächlich so krass geworden ist. I mean, what the frick? Und weder das ist A2O, nee, hat's nicht, super. Oh, Gott sei Dank! heilige Scheiße 61 damn. 54 ja. Kate besiegt äh, Ich weiß es nicht, da sind wir nach den Sägen genommen und den Sieg davon getragen Alter, alle sind einfach dead Michael hat gewonnen, sie hat es schon wieder geschafft, sie hat Kate bezwungen, genau wie bei der Arena Challenge mein Partner hat mit deiner meist ordentlichen Wellen geschlagen, aber es hat nichts genützt. Die Wogen haben sich geglättet und du stehst noch immer fest wie ein Felsen der Brandung. Da fällt mir wieder ein, ein Bege wie begeistert äh, Sanier vor einiger Zeit von deinem Talent erzählt hat. Vielleicht hätte ich dir damals besser zuhören sollen. Spätestens jetzt sollten alle Leute in Gala völlig hin und weg von dir und deinen Pokémon sein. Genieß es. Lass dich von ihrer Begeisterung umspielen. Lass dich auf der Welle ihres Applauses zum Ziel tragen. Bist du es? Bis du vor dem Champ stehst. Es folgt eine kurze Pause, eine kurze Werbeunterbrechung, danach stehen wir, sehen wir uns zum zweiten Kampf der ersten Runde wieder. Hier sind die Ergebnisse von Runde 1. Maike hat gegen Kate gewonnen, Ness hat gegen Cabo gewonnen. Ja, krass. Nio hat gegen Mel gewonnen. Und Roy hat gegen Yarrow gewonnen. Das heißt, wir werden als nächstes entweder gegen Nio, Ness oder Roy kämpfen. Nee, warte, ich glaube gegen Nio. Und danach gegen Ness oder Roy. Oh, soll. <lacht>